Der Prototyp von unserem Spiel Rivalen der Jürgenburg kommt in einem noch sehr weißen Karton. Aber innen drin sieht man schon die ganze Bestandteile. Wenn man in den Karton reinguckt, ich glaube, wir haben die Kartongröße genauso gewählt, dass es passt. Der größte Bündel hier, wenn wir hier reinguckt, das sind die haben sie Ressourcenplättchen genannt. Es gibt da äh, dieses Stangenholz zum Beispiel. Ähm, die Zeltplane. Was haben wir noch? Seile. Und äh, verschiedene Ereigniskarte sind darunter gemischt. Da muss ich erstmal gucken, was man da finde. Das sind jede Menge. Ich glaube über 100. Die da, wo Spiel drin sind, genau, es gibt das Kistenkärtchen. Damit kann man nachher die Materialkiste auf dem Spielplan belegen. Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, ihr seht, viele, viele, viele Ressourcen. Muss ich doch mal alles hier rausholen, dass man die dann auch noch erfindet. Ah, hier haben wir die Axt. Die Axt erlaubt es dir, die Tannenbäume, Tannenbäume haben wir hier, tatsächlich in absprache mit Förster dann auch wieder aus dem Spiel rauszunehmen. Und die Taschenlampe ist die Nachtwache, weil es gibt den Bannerklau. Und genau hier das Ereigniskärtchen für den Bannerklau. Und den Bannerklau kann man vereiteln mit der Taschenlampe. Und es gibt noch als besonderer Schmankel für... Ähm, unsere Großveranstaltungen, die wir früher einmal geplant haben. Es gibt noch die Orchidee. Das sind dann auf dem Spielplan die Felder, die auf keine Umstände betreten oder bebaut werden dürfen. Also nicht mal betreten dann. Genau. Also jede Menge Ressourcenblättchen. Als nächstes fällt auf unsere Lagerbaude. Wir haben hier die, die Tischfeuerstelle. Wir haben einen Bannermast. Da kann man oben sein eigenes Fähnchen noch, übrigens auch bei der Tischfeuerstelle, kann man oben sein eigenes Fähnchen reinstecken. Dann der Bannermast. Und unser hübscher Lagerturm, der jetzt tatsächlich etwas filigraner ist wie unser erster Prototyp, der dann doch mehr so aussah wie ein Ölförderturm oder... Ein Grenzturm, während ja das ist ein Lagerturm, auch wenn er vielleicht in manche Auge aussieht wie ein Jägerhochsitz, aber da ist ja oft auch kein Unterschied. Genau. Die gibt es alle mehrfach. Das sind jeweils, also vierfach sind die im, im Spiel dann auch enthalten. Und einmal gibt es das Ziel, das ist das Lagertor mit dem auf dem Zählkärtchen dann der Stand auch beschrieben wird. Genau, wir haben jede Menge Figuren. Machen wir die mal hierher. So, in verschiedene Farbe, vielleicht mal gleich vorneweg. Es gibt die die Würfel, die Würfelzähle jeweils nur von 1 bis 3, 1, 2 und 3. Beides doppelt auf dem 6 drauf und diese Würfel entscheiden nachher, wie viel solcher Blättchen ihr ziehen könnt oder wie weit ihr euch auf diese Spielfelder bewegen dürft. Ganz viel haben wir auch noch ähm, Jotte-Dächer, sechseckig. Eigentlich ein Jürtetächer zwölfeckig, aber hier im Spiel ist es einfacher Jürtepurge zu bauen, wenn man hier von Sechsecke ausgeht und wenn man tatsächlich mal die Jürtelböcke konstruiert, dann merkt man auch, dass man im Grunde konstruiert man mit Sechsecke und alles, was immer die zwölfte die, die Ecke dann angeht, das wird ja sowieso irgendwo weggetüttelt. Also konstruktiv hier im Spiel haben wir die Jotte als Sechsecke und jede Menge Tannebäume. So und letztendlich die Spielbretter die Bienenwabe mäßig angeordnet sind. Wie man das gleich ähm, aufbaut, zeige ich euch. Und dann noch das Zählbrett. Und eben dieses Zählbrett hier kann ich bei der Punktzahl 51, das ist momentan so nach der aktuellen Spielregeln, die Höchstpunktzahl, die zu erreichen ist, und da kann ich hier das Ziel einstecken, wo ich dann tatsächlich auch hin muss. Von der Spielfarbe her haben wir Orange, könnte man sagen, für die, für die Wölflinge. Das sind auch die, die Wölfe hier. Wir haben Blau, manche würde sagen Jungfahrtfinder. Kann man hier beim Feld, nee, halt, stopp, äh, nicht im Feld 1, sondern wir haben hier für die vier Fahne für die, für die Stadt, haben wir tatsächlich hier vier Punkte noch drin. Wir haben dann Grün, fällt geradeaus. Weil grün haben wir ja schon das Spielfeld. Aber wenn wir als nächste Farbe haben wir dann Rot. Rot sind die die Füchse hier. Schöne kleine Füchse. Und ähm, grau haben wir noch Eichhörnchen. Habe ich erwähnt, dass Blau die Igel sind. Blau hier sind die Igel. Schöne Sippetiere, letztendlich. Das Spiel richtet sich ja mit seiner Spielidee, jörde zu bauen. Tatsächlich auch an ähm, Pfadfinder. Von daher haben wir uns versucht, so ein bisschen an die Sippetiere, an die Stufefarbe von verschiedenen Verbänden zu orientieren. Also, Spielbrett haben wir bestückt. Ja, das Zählbrett haben wir bestückt. Die Jörde-Dächer nehmen wir jetzt einfach mal zur Seite. Und dann seht ihr hier, ich habe hier tatsächlich... Ähm, Vier verschiedene farbe die müssen wir zusammen sortieren, so dass wir nachher halt jeder Spieler seine eigene Farbe dann auch kriegt. So, schieben wir ja auch mal ein Stück zur Seite. Und bei dem Spielbrett hier kommen jetzt dazu, wie man das aufbaut. Hier habe ich die Tannenbäume und die Tannenbäume erkennen, wo die kommen erkenne ich hier an diese Löcher, da kann ich die auch stecken. So ein Tannenbaum ist übrigens auch einfach aus zwei Teilen zusammengebaut, die ich auch einfach hier zusammenstecken kann. Und dann habe ich dann Tannenbäume. So, genau. Das habe ich für alle sieben Spielbretter. Die sind im Grunde gleich. Also die Anordnung der Bäume ist entsprechend. Aber ich habe natürlich die Möglichkeit, jedes Spielbrett... Ähm, unterschiedlich zusammenzulegen. Also ich kann mir diesen Spielplan tatsächlich etwas variieren. Wenn ich hier den hier in der Mitte habe. Als Anfänger ist tatsächlich interessant hinzugehen und zu sagen, ich mache die Mehrheit der Bäume tatsächlich nach außen an der Rand des Spielbrettes. Dass ich die also mehr so, so nach außen tendiere. Die, die bäume zu legen dann habe ich in der mitte ein bisschen mehr spielfeld wenn ich jetzt äh, sage mal ähm, mehr mehr <lacht> also je weiter ich diese bäume nach innen drehe umso mehr habe ich verbaute stelle und ich kann gar nicht mehr so viel ähm, letztendlich an Jürgenburg da darauf bauen es macht den wettbewerb anstrengender wenn ich die bäume nach innen drehe für die erste Probespiele würde ich tatsächlich gucke dass ich außen bleibe mit den Bäumen und jetzt tun wir sie einfach mal alle Sippe hier zusammenstecke und die irgendwie hier einbaue. So, der vorletzte. Es sind sieben, dieser Spielfelder dabei. Damit kann ich gut zu zweit, zu dritt und zu viert spielen. Ähm, zu zweit habe ich fast ein bisschen viel Platz. Da kann dann jeder doch eher so sein eigenes Ding machen. Für vier wird es dann schon eng. Ähm, da komme ich dann auch nicht bis auf 51 Punkte hier. Also ist ist fast nicht zu schaffen. Ähm, da haben wir uns erstmal darauf geeinigt, dass einfach sobald so 40 Punkte dieser j dächer verbaut sind, dass das Spiel dann endet bei dem, der die höchste Punktzahl erreicht hat. Die Spielregeln gibt es übrigens zum Download. Die kann man sich tatsächlich, ich ähm, ähm, so rum, ich glaub, so rum ist schöner, hier angebaut. Das muss nicht angebaut sein, das kann auch hier einzeln liegen. So, da haben wir auch noch drei Bäume übrig, die passe ich hier rein, damit es auch hübsch aussieht wunderbar dann haben wir die Lagerbaute die stellen wir uns einfach bereit die Türme da haben wir vier Stück um einen Turm zu bauen brauche ich drei Stangehölzer dann habe ich die Lagertische um die Lagertische zu bauen brauche ich drei Zeltbahnen das müsst ihr euch vorstellen einfach für die Überdachung der Tischfeuerstelle und dann habe ich vier Bannermaster. Ähm, da brauche ich vorwiegend Seile, um die zu bauen. Da brauche ich also drei Seile. Ähm, wie ich das alles kriege, der Spielmechanismus, das wollte ich euch hier noch gar nicht unbedingt zeigen. Dafür haben wir Spielregeln. Die sind auch jetzt noch nett. Ähm, der Weisheit lässt der schluss, also sie funktionieren. Vielleicht muss man an der Gewichtung noch ein bisschen arbeiten. Und ähm, dann kommen alle, alle Ressourcen. Ressourcen sind eben... Stange, Seile und ähm, Zeltbahne. Oder die Ereigniskarte. Das sind dann die, die Axt, die, das Fähnchen, ähm, die Taschelampe. Und was habe ich noch? Axtfähnchen, Fähnchen, Taschelampe. Und alle ah, Orchideen noch, genau. Die Lilie, die Lilie haben wir es genannt. Also die und der Pfadfinderkreis sind natürlich die Lilie viel ansprechender als eine Orchidee. Aber im Original war das Problem immer auf unsere großen Lagerplätze. Wenn irgendwo selten ähm, seltene Orchidee noch äh, kartografiert war, dann musste man diese Plätze tatsächlich sperren, sodass sie nicht für die Veranstaltung zur Verfügung standen. Das ist eine kleine Randbemerkung. Wir machen alle ähm, Steine herein. Der wird gemischelt und nachher wird dann quasi blind gezogen, wenn ich mir da was rausziehe. So, das war das hier. Die jurte legen wir uns auch ein paar bereit. Da haben wir quasi 60 Stück. Das sind mehr als genug, als dass ich hier unterbringen kann. Und dann braucht jeder Spieler seine Farbe letztendlich mit seinen Fähnchen und Materialkiste. Diese viereckige Klötze hier, das sind Materialkiste. Und das sind die Spielfiguren. Das sind vier Stück im Spiel mit dabei, aber ich brauche erstmal nur eine pro Spieler. Das heißt, ich brauche einen, brauch einen Igel, brauche ein Eichhörnchen, brauche einen Wolf und der Fuchs. Und die entsprechende Fähnchen nachher und die Kisteplatte, die jeder dann für sich braucht. Und um den anfänglichen Aufbau fertig zu machen, darf sich jetzt jeder mit seiner Spielfigur darf auf diesen Platz gehen und darf sich quasi ein Gelände aussuchen, was er gern bebauen würde. Und so wie es halt so ist, wenn viele Gruppen auf ein großes Gelände kommen und es sind weiter vorher verteilt ist, dann sucht sich natürlich jeder die Sahnetor raus. Wir sind fair und ähm, offen gegenüber Jüngeren. Der Jüngste darf sich zuerst im Prinzip sagen, okay, ich will eher hier bauen, dann kann der Nächste ähm, sucht sich sein Gelände aus und so geht es einfach um, bis jeder gesagt hat, okay, hier will ich bauen. Und damit das alles noch spannend wird, gibt es noch diese Materialkiste hier. Eben auch in der Spielerfarbe. Da gibt es bis zu vier Stück pro Spieler. Und damit kann ich jetzt weiter auf dem Gelände rumspringen und kann sagen, ich will jetzt aber noch Plätze für mich reservieren. Da, wo meine Materialkiste steht, da will ich später mal bauen. Oder da will ich zumindest, dass niemand anderes baut. Wenn ich mit... Vier Spieler spiele, dann kriegt jeder noch eine Kiste, die er platzieren darf. Weil schon wird es echt zu eng auf dem Gelände. Wenn ich mit drei oder zwei Spieler spiele, dann habe ich mehr Kiste zur Verfügung. Bisher von der Regel her, also von der Prototype-Regel her, habe ich bei zwei Spieler ich drei Kiste. Bei drei Spieler habe ich zwei Kiste. Und bei vier Spielern habe ich eine Kiste zu platzieren. Und nachdem alle platziert haben, darf jetzt eben auch in der gleichen Reihe geht es weiter. Kann ich jetzt sagen, okay, ich will mir jetzt hier noch eine Kiste hinstellen? Der Blaue sagt gleich, okay, ich will hier vielleicht in die Richtung noch rüber. Rot reserviert sich hier noch einen Bereich und ähm, <lacht> Grau, Grau geht gleich mal in Konkurrenz mit ähm, Orange und sagt, so, da will ich aber später hin. So viel zu der, zu der generellen Bestandteile. Ähm, <lacht> zum zum genauen spielablauf das erzähle ich vielleicht euch noch mal in einem anderen video aber einfach um was es geht und wie ihr zu punkte kommt möchte ich euch noch kurz ähm, erklären so kriegt ähm, einfach am anfang aus diesem beutel hier zieht sich jeder spieler vier also blind vier von diesen von diesen plättchen ähm, damit erhält er halt ereigniskarte und oder wertvolle Ressource, mit denen er dann im Spiel auch arbeiten kann. Ähm, genau, die kann ich verdeckt vor mir halten oder ich kann sie offen vor mich hinlegen ähm, ersteres hat den Vorteil, dass die anderen nicht wissen, was ihr was ihr tut. Ähm, ansonsten, ja, lasst euch alle halt ein bisschen in die Karte gucken, aber man kann auch gerade am Anfang das ist auch gut einfach offen spielen, wenn ich es offen vor mir lege habe. Gespielte Ressource kommen hier auf den Ablagestapel. Und wenn dieses Deckel leer ist, das heißt man kann immer das rausziehen, was man rausziehen will, dann kommt der Ressourcestapel wieder hier rein, wird das verschmischeln, dann ganz es weitergehen. Also, wir haben zwei Würfel. Da, ich würfel hier mit zwei Würfeln und kann mich dann entscheiden, möchte ich eine Karte ziehen und drei Felder laufe. Oder möchte ich drei Felder laufe und eine, ein Plättchen ziehen? Ähm, Gerade am Anfang macht es natürlich Sinn, ich kann mich hier auf engem Raum bewegen. Ich habe Platz. Das heißt, ich entscheide mich hier, diesen Würfel fürs Laufen zu nehmen und entsprechend dann drei Ressourceplättchen noch zu ziehen. Ähm, jetzt gucken wir mal, was der Wolf hier hat. Ja, der hat einen Fähnle für einen Ballerklau. Der hat ziemlich viele Zeltbahne. Und kann aber auch ähm, tatsächlich mit Stangeholz, zellplane und Seile kann er auch eine Jörde bauen, ein Jörde-Dach. Ich muss ein Feld fahren und da wo ich hinfahre, da kann ich dann meine Jörde bauen. Ähm, sinnvollerweise markiere ich mir die mit einem Fähnle, Na? Wunderbar, passt. Ich stehe immer noch hier. Die verbaute Blättle komme auf meinen Ablagestapel. Jetzt sehe ich hier, ich habe noch drei Zeltplane. Ich könnte theoretisch auch noch eine Kochstelle bauen. Ich würde mich aber hier erstmal auf die J-Dächer konzentrieren. Wobei es in der Tat so ist, die erste J gibt einen Punkt. Wenn ich jetzt eine Kochstelle bauen würde und die irgendwo hinstelle, aber da ist eben noch nicht so ganz klar, wo macht die denn Sinn, ähm, dann würde ich hierfür ähm, gleich drei Punkte kriegen, weil ein Lagerbau, der gibt immer drei Punkte. Aber ich habe jetzt, wenn ich einfach weiter im Spiel baue, wenn ich eine würde baue, kriege ich zwei Punkte. Beim nächsten Zug kriege ich drei Punkte, vier Punkte und so weiter und so fort. 5678. Ihr seht, Sippe passe nebeneinander. Das ist auch die Maximalgröße, die hier eine J-Burg auf dem Gelände belegen darf. Aber ich habe die Möglichkeit, tatsächlich auch in der Mitte, wie so ein schöner Jordan Dom, in die zweite Etage zu gehen. Das heißt, ich kann hier 8 Jotte auf diese Sippefelder verbaue. Wenn ich das Schritt für Schritt mache, dann habe ich in der Summe mit dieser J-Burg tatsächlich 36 Punkte erreicht. Wenn eure Gegner Jörte Baue die dürfen dann quasi um euch herum bauen, aber sie dürfen nicht anbauen. Also das heißt, Jörte-Bürge dürfen sich nicht berühren. Ähm da muss immer ein Feld zwischendrin frei sein, auch zwischen eure eigenen. Also wenn ihr jetzt weiterbauen wollt, ihr könnt nicht hier weiterbauen, das funktioniert nicht. Das ist quasi aus der Form raus dessen, was die größtmögliche oder haben darf, aber ihr könnt dann halt dort entsprechend weiterbauen. Hier wäre zum Beispiel die graue Eichhörnchen und ähm, dort hattet ihr noch mal weiter gebaut. Die anderen haben natürlich hier jetzt auch ähm, fleißig ihre Burge stehen und spätestens wenn jeder einen Dom hat, wird es eng. 36 Punkte, ihr merkt, es wird knapp. Ähm, dann wäre 32 Dächer verbaut. Dann habe ich noch ein paar Dächer, die ich noch unterbringen muss ich gucke, dass ich zu meinen Punkten dann auch komme. Ähm, und eben da macht es dann Sinn auch zu gucken, weil ich darf letztendlich so ein so einen Lagerturm, wenn jetzt Grau den baut zum Beispiel, ähm, und ich sitze mit ähm, meinem Eichhörnchen hier, die darf ich jetzt auch zwischen die jodde bauen. Also da kann ich gute Lücke mitfüllen und dann drei Punkte pro Lagerbau noch dazu bringen. Ähm, die Kiste kann ich bewegen, wenn ich in meine Ressource so ein Kiste habe. Dadurch kann ich ähm, fremde Kiste auch auf dem Platz verschiebe. Kann ich sagen, ich rücke die einfach ganz woanders stehen. dem Spiel bin ich völlig frei, ähm, blockiere quasi irgendwas anderes damit. Oder ich kann auch ohne Kiste kann ich meine eigene Kiste, kann ich immer vom Spielfeld runternehmen. Nur wenn ich sie wieder ins Spiel bringen will, dann muss ich tatsächlich auch wieder ein Kästchenblättel spiele, wenn ich dann am Zug bin. Und so versucht ja, große Jöderbürge zu bauen, dass ihr möglichst viele Punkte kriegt und auf der Zielskala, auf dem Zählbrettchen vorwärtskommt. vorwärts kommt. Aber auch der andere, das so alles so ein bisschen zu verbauen, dass die eben nicht gleichzeitig mit euch im Prinzip Schritt halten und am Schluss, erst am Schluss ganz knapp durchs Ziel durchgeht, sondern versucht ähm, eure eigene Sache zu bauen, aber auch der andere so ein bisschen ähm, die, die Felder streitig zu machen. Also man ist dann schon sehr in, gerade wenn man zu viert spielt, auch sehr in Konkurrenz mit anderen. Es gibt ein paar Spezialplättle. Die eine hier, die Axt, da darf ich tatsächlich mit dem Förster reden und sage, du pass auf, ähm, der, der Baum ist mir im Weg, ähm, darf ich den wegmachen? Und wenn ich dann die Axt spiele, darf ich tatsächlich auch einen, einen Tannenbaum aus also dem Spiel nehmen und plötzlich habe ich wieder äh, reichlich Platz für ähm, mein, meine Jürdeburg dann. Ähm, es gibt aber auch, während die Kiste sich immer ähm, wandern dürfe, gibt es auch, finde ich das irgendwo, das brauchen wir nachher, zum Erklären, die, die Banner, die Banner, die Banner, die Banner, haben wir hier, aber... Ja, es gibt noch die Taschelampe und es gibt noch die, die Lilie, die seltene Rarität. Die Lilie, aber da sind nicht viel drin, da sind nur vier Stück pro, ähm, pro Ereignis die ich enthalte. Ihr seht, es ist dann eher ein Glückstreffer. Hier habe ich die Lilie wenn ich die Lilie platziere, sage ich, okay, ich will nicht, dass die Blaue da bauen und ich kann die Lilie spielen, dann kann ich die direkt auf dem Spielplan auch einsetzen. Und die ist dann unverrückbar. Das ist äh, ein Naturschutzgebiet und da kann ich nichts mehr daran rütteln im ganzen Spiel. Nicht. Also da kann ich, dass ich aufpasse, was ich da tue. Ähm, genau, dann habe ich dieses Bannerblättchen. Das Bannerblättchen Geht tatsächlich, ich kann mir, wenn ich jetzt bei der Graue bin und ich spiele diese, dieses ähm, Bannerblättchen, das ist quasi der nächtliche Bannerraub, ich kann hingehen und kann einen Lagerbau übernehmen. Das heißt, ähm, ich stecke den einfach auf meine Fahne um, dann habe ich ähm, drei Punkte mehr. Oder ich kann mir quasi tatsächlich eine Jotteklaue bei jemand anderem. Und diese mit meinem eigenen Fanlin Labeln. Und dann beliebig um den Spielplan einsetze. Hier wird sie jetzt dann einen Punkt geben. Wenn ich sie setze, wird ja auch drei Punkte geben. Weil ich dann eine Dreier-Ludoburg dann auch habe. Er hier verliert keine Punkte. Er verliert eine Jürte, er verliert keine Punkte. Hat jetzt aber natürlich die Möglichkeit, tatsächlich hier nochmal eine Achter draus zu machen. Das heißt, es gäbe nochmal, also ich muss vorsichtig sein, was ich klaue und was ich nicht klaue. Weil es gäbe nochmal acht Punkte. Dann tatsächlich. Okay. Die genaue Spielregeln für diesen Prototyp hier, die sind ähm, relativ äh, gut spielbar, also mit ein paar Eigenheiten. Ähm, je nachdem, mit wie vielen Spielern ich spiele, bei zwei habe ich fast zu viel Platz, bei vier habe ich fast zu wenig Platz, aber das macht es noch spannender. Am ähm, Feinschliff müssen wir noch arbeiten, aber da freuen wir uns einfach auch, wenn ihr Lust habt, ähm, das auszuprobieren und ähm, uns Rückmeldung gibt, wie das Spiel bei euch funktioniert hat, welche Eigenheiten ihr entdeckt habt. Und so wird sich dann ähm, im Laufe der nächsten Spiele diese, diese Grundspielregeln, die wir jetzt haben, sicherlich auch nochmal ein bisschen, bisschen anpassen, was das Ganze angeht. Die Prototype ähm, bin ich jetzt dabei, sie ja einfach in kleiner Stückzahl auch zu produzieren. Wer Lust hat, probiert es aus. Es steckt ziemlich viel Arbeit drin bis die ganze Sache gelasert und bunt und äh, zusammengepackt und dann noch hier ein Säckle und dort ein Säckle und noch ein Karton außenrum. Ähm, ja, es mag auf den ersten Blick ein stolzer Preis sein, aber ich glaube, es ist auch einfach ein, ein sehr schönes, detailliertes Spiel, was so schon gut funktioniert und was sich sicherlich auch ähm, mit der nächsten Spiele noch ein bisschen entwickeln wird. Das liegt dann auch mit an euch. Von daher möchte ich euch einladen, es einfach auszuprobieren und äh, freue mich drauf, wenn ihr mir da einfach entsprechend Rückmeldung gibt. Bis dann, tschüss.